Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, ähm, wie versprochen habe ich... Äh, Huch, wo liegen denn nichts? hier schon wieder Leichen? Naja, ähm, wie versprochen habe ich in der letzten Folge ja gesagt, dass ich mir im Internet mal so ganz, ganz wenig äh, mich spoilere, damit wir endlich hier weiterkommen. Und ähm, ja, die Antwort hat mich relativ... Halt's Maul, du Scheißrabe. Die Antwort hat mich relativ äh, enttäuscht. Und zwar... Ist die Lösung, dass wir jetzt erstmal zu... Zur, also das add on spielen. Mann, diese Scheißraben sind so laut, ey. Ich teleportiere mich mal kurz weg. Habe ich hier keinen Teleport zu den Wassermagiern? Taverne, Großbau, Kloster, Burg. Okay, dann machen wir es halt über den Umweg. Die Lösung ist... Wir müssen erstmal das Add-on durchspielen und dann findet sich eine Ablösung für Vatras. Und dazu müssen wir jetzt eigentlich zu, zu den Wassermagiern und die müssten dann eigentlich durch das Tor schreiten. Das Ding ist nur irgendwie, äh, wir haben doch mit ihnen gesprochen. Also ich habe mit ihnen gesprochen und ähm, Satoras vertraut Der mir ja nicht. Und deshalb will er mir ja nicht diesen, äh, das Ornament geben, womit ich das Portal aktiviere. Deshalb bin ich ein bisschen verwirrt was wir jetzt eigentlich machen müssen. Also wir wissen ja, was wir machen müssen, aber zumindest ich habe es so gelesen, aber ähm, irgendwie funktioniert das ja so nicht. Ich probiere es aber sicher jetzt aber nochmal. Vielleicht hat sich ja mittlerweile irgendwas Neues erschlossen. Vielleicht habe ich irgendeine neue äh, Stelle erreicht und jetzt ist diese Option freigeschaltet oder so. Äp, äp, äp, gip, gip, gip. so. Ich war schon mal, mal. mit allen jetzt du mir was über Magie Hm, 10 Lernpunkte. Warte, Warte mal. Ein bisschen mehr Mana wäre nicht schlecht. schlecht. Scheiße. Okay, sie bringen mir nichts bei, außer sie sind erst drüben. Ein paar Ausrüstungsgegenstände. Äh, ja, das wäre nicht schlecht, weil mir fehlt so ein bisschen, ähm, hier, Mana-Pots. Du kriegst den Rapier. Den Rapier. Mhm. Für 300 kann ich den verscherbeln. Super. So, und die Sichel und den Bogen habe ich auch Versehen auch mitverkauft. Egal, scheiß drauf. Ähm, was hast du denn hier? Eislanze, Windhose, Blitz? Nee. Er hat aber keine Tränke. Hm. Der Typ konnte mir ja nur was über die alte Sprache beibringen. Aber wir wissen ja alles. So, wird's würdest du jetzt mal. Mach's mal hinne hier. Aktiviere das verdammte Portal. Oder muss ich nochmal mit Satoros quatschen? Ich denke ich muss nochmal mit Satoros quatschen. Ugh. Das ist alles so nervig. So, da bist du. Nee, das hey, ist ich es ja nicht, das Rio an. Schon was Neues heraus... Nicht wird. Ja, ja. Lass mir eher sagen, wo Saturas gegammelt? Wahrscheinlich da hinten. Das ist... Ach, so ein Penis, ey. Du hältst hier die ganze Geschichte auf, das ganze Let's Play. Hey! Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein Eindruck... Hey! Hab ich das nicht schon mal? Gib mir den... So okay. Ich meine eigentlich, ich habe die Dialogoption schon mal äh, ausgewählt. Hat mich nur gerade gewundert, warum jetzt auf einmal ein Tagebucheintrag war. Kannst du mir etwas damit du noch mit... Nein! Okay. Es ist nichts Neues passiert. Dann quatsche ich nochmal mit Watras Es ist doch nervig. Es ist nervig. Leggen. es leckt hier schon wieder so. So war das. Vielleicht muss ich diese Quest erst erfüllt haben. Ich will hier was bisher leider. Vielleicht muss ich erst das mit dem Vermissten erzählen, bevor er mir vertraut. Wegen dieser... Ich kenne den der Sein Name ist... Ver sehr gut. Hat... Bisher noch... Dann weil. Scheiße. Muss ich etwa diese Quest erst machen, oder was? Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichte. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett inwohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, Lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Ah. bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferungen an die Banditen. Könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ja klar, bewahre ich in meiner hinteren Hosentasche auf. <lacht> sehr gut äh, behandelt. So, wir hätten die ganze Zeit mit Vatras sprechen müssen. Er gibt uns ein äh, Öhrlicht, das uns beim Waffensuchen findet. Er äh, hilft. Geil. Kann es noch mehr? Kann Irrlicht noch mehr? mehr ich kann nach, das Öhrlicht noch mehr. Ich erinnere mich sogar an das Öhrlicht. Ich erinnere mich. Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Ja, also man muss es ihm beibringen. Ist Triodian ein Lehrmeister dieser Wesen? Er ist einer von uns und zur Zeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dieses Öhrlicht. Man kann es trainieren, damit es noch andere Sachen findet. Ich glaube, gewisse Items oder so, glaube ich, findet es auch. Aber ganz ehrlich, die Skillpunkte habe ich irgendwie... Ich fand immer, dass sich das nicht lohnt. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Ach Quatsch, dann nehme ich mir einfach einen Erzbrocken und verkloppe das Ding so lange, bis es sich wieder beruhigt hat. Bis es daran gebunden ist. Danke. Ich werde gut darauf achten. So. Sauber. Ich habe noch mal Steintafeln für dich. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Oh, danke. Zu gütig. Genau das, was ich gerade brauchte. Und wo wir schon mal hier sind, kann ich auch kurz mal bei, ähm, bei Choristo vorbeischauen, dem Alchemisten und mich noch mal mit ein paar Tränken eindecken. Hallöchen. Annie Constantino heißt er. Ja, wie auch immer fangen beide mit C oder K an. CK so, ähm. Ich suche mal. Ich suche hey, Heilung. Was? Ja. Ja. Du hast nicht mal eine Achso, okay, ich habe keinen Kratzer. Alles klar. habe gar nicht drauf geachtet. Was? Der hat keine Tränke? Okay. Schäm dich! Schande über dein Haupt als Mist. So, wir müssen das Amulett anlegen. Natürlich fängt es jetzt an zu pissen, ey. Es ist so klar gewesen. Es ist so fucking klar. Immer wenn ich anfange irgendwie zu let's playen, dann habe ich das Gefühl, es pisst auf einmal. Als ob das Spiel versucht, mich irgendwie in aller Weise zu behindern. Mit allen möglichen Bugs und Wettereffekten. Wo ist denn das Amulett da? Das Urlicht. Okay. Geil. 10 vor 10 Gameplay. Sauber, in seiner Weisheit tat es. Ich mal kurz zu... Ich weiß was, ich gehe mal kurz zur Taverne. Heiliges Licht? Nee. Ähm, dort dort der in der Nähe sind Baden ja die Manditen und, der und der da wird das Öllicht ja, wahrscheinlich der auch dann Fährte aufnehmen. So, zack. So, Öllicht. Wo bist du? Da. Oh, zack, zack. Bitteschön! Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie... Nichts. Ich mache mal von Ihnen einen Screenshot, darf ich? Yeah. Atemberaubend. Hier sind die Suchenden. Und es backt. Natürlich backt es. Was hätte ich auch anderes erwartet? Korrektes Pathfinding in Gothic? Also bitte! Wo leben wir denn hier? Na ja gut, aber zu den Zeiten, wo das entwickelt wurde, da war so ein, so ein korrekter Pathfinding-Algorithmus auch nicht gerade leicht zu programmieren. Wenn überhaupt schon vorhanden und entdeckt. Das war ja noch alles relativ Magie dort. So. Hier haben wir Waffen. Hier haben wir Waffen. Walte deines Amtes, Irrlicht. Warte, davon mache ich auch nochmal einen Screenshot. Ah, scheiße, zu spät. Ich würde ganz gerne halt einen Screenshot machen, ähm, wenn das Ding gerade so aufleuchtet. Ach, ich kann damit reden. Ach so, ich muss es... Ach so, ich muss ihm befehlen, etwas zu suchen. Okay. Such mir etwas. Such mir etwas. Ich brauche Nahkampfwaffen. Ich brauche Nahkampfwaffen. Junge, Arbeit, Arbeit. <lacht> mein kleiner Öhrlicht-Peon. Los, Such. Hallo? so. Guckt es mir? Oder vielleicht muss ich in die Stadt. Vielleicht äh, muss ich dort irgendwie äh, das Ding anschmeißen. Gehen wir zur Stadt. Mistwetter. So ein Mistwetter, ja? Er sagt es. Endlich der erste NPC, der es auch wirklich sagt. So ein Mistwetter. Gothic äh, Wetter in a Nutshell. Das ist ja schrecklich. Äh. So. Hey, du. Mein Mann sieht das anders. Los, Findus, such mir such was. Mir. Ich das ist ja interessant. Macht er jetzt was? Ich glaube da nicht dran. Das ist ja schrecklich. Hm, hallo? Das ist doch mehr. Oh, hat er, hat er eine Spur aufgenommen? Das ist doch kein Geheimnis. Ich glaube, er will da rein, oder? Nein. Er will hier rein. Ist hier vielleicht etwas? Such, such. Na, na? Hast du was? Er will hier durch, glaube ich. Ich spreche nochmal mit gelaufen Ja, der Job ist gut gelaufen. Hey du, komm mal rüber. Ich habe da was für dich. Er war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar. Für alles weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Ja, ich okay. Hab ich habe genug Kohle dafür. Das ist ja ein Ding. Auf einmal muss äh, sich so ein Typ mit uns treffen. Und dann auch noch hinterher was Fischladen. Ey, das ist 100 pro eine Falle. 100 pro. Wie sah der Kerl aus? Sechs Gold. Nun, Bitte. ziemlich groß, dunkelhäutig und kräftig, aber keine Uniform. Irgendwie bedrohlich. Hm. Und sein Gesicht? Sein Gesicht? Als er mich angesehen hat, war ich froh, dass er nicht wegen mir gekommen ist. Es lag etwas Unheimliches in seinen Augen. Naja, ich denke, du solltest ihn aufsuchen. Wird bestimmt interessant. Ja, fragt dich nur für wen. <lacht> Korrekt so. Na gut. Danke für die Information. Och, da hat sich einfach so ein Typ zwischen uns und unser Öhrlich gestellt. Okay, dem klatsche ich erstmal kurz auf die Fresse. Ich muss ein bisschen züchtigen. Wo ist denn Halvors Fischladen, ist die Frage. Ist das der Typ da ganz hinten? Auf zu Halvors Fischladen. Bist du Halvor? Ja, das ist Halvor. So. Doch schon lange Wem darf ich hier die Fresse polieren? Attila. Ich sehe schon, der hat eine Armbrust, der ist bewaffnet. Sieht aus wie ein Bandit. Hey, du. Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles weitere liegt an dir, Fremder. Rosteter Schlüssel erhalten. Nee, sag mir nicht, das ist der Typ von der Diebesgilde. Nee. Die Diebesgilde, die, die wir die ganze Zeit hier schon lange suchen. Ähm... Ich höre Lurker. Okay. <lacht> oh, wie geil ist das denn? Was für ein Glücksfall, dann machen wir das als erstes. Oh, wie geil. Ein Hoch auf den Zufall und auf mein Glück. Das ist 100 pro der Schlüssel zu, äh, zu der Tür da hinten. Oh, ich bin so happy. Was für ein glücklicher, glücklicher, glücklicher, glücklicher Glückspilz ich doch bin. Nur ein bisschen schade. Ich habe mich schon darauf gefreut, jemanden die Fresse zu polieren. Aber hey, können wir vielleicht hier noch... Huch, was ist denn jetzt los? Hä? Okay. Warte, ganz merkwürdig. Ja! Es ist der besagte Schlüssel. Zu der besagten Tür. Das muss man eigentlich mal screenshotten. So. Verzeihung, Verzeihung für die kleine Unterbrechung. Eine rostige Axt. Okay, hier hat sich schon mal hier jemand hergewagt. Ist aber nicht ganz weit gekommen. Was haben wir denn hier? Oh, ich bitte euch. Ein paar Kanalratten. Easy. Boah, okay, das sind ein bisschen mehr als ein paar. Egal, sehr noch easy. Ja, Level up. Wie geil. Durch Kanalratten, Level up. Oha, hier ist eine Belia-Statue. Okay, sie verehren anscheinend Belia. Und hier sind ein paar Tränke. Zack, nehme ich mal alles. Zack. ist eine Truhe. Die muss geknackt werden. Die kann so nicht äh, weiterleben. Jetzt haben wir den Jagdbogen und Koragon Co Silber. Acht Stück. Hm, Interessant. Wer ist Koragon nochmal? So, warte mal. Ich frage mich jetzt, was man erhält, wenn man an der Belia-Statue ähm, spendet. Ja, nichts anderes habe ich erwartet. <lacht> Ein Riesenhaufen an nichts. Boah, stecken hier viele Pfeile. rostige Axt. Wieder ein paar Heiltränke. Rostige Waffen überall. Was haben wir hier? Nichts. Hm, da kann man glaube ich nicht rein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Katakomben aus Skyrim. Hier in, wo waren das nochmal? In Rifton? meine ich, war das. Oder? War das diese komische Wasserstadt? Also, was heißt Wasserstadt? Die mit den Flüssen halt. Und mit den Katakomben, mit diesem Kanalsystem. Oder in Drank's Dogma. Ähm, erinnert mich das auch so ein bisschen hier an die Katakomben. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Fan von Katakomben in Städten. Die haben irgendwie sowas was Mysteriöses. Guck mal, da kann ich durchgucken. Hallo. Ein riesengroßes Peeping-Hole. riesengroße. Äh, für deine Mutter. <lacht> Sorry. So, ich höre da hinten die Leute unterhalten. Da hinten steht jemand. Mit dem Quatsch schon gleich. Hört ihr, Bewohner von Corinis? Lol. Auf ausdrückliche Anordnung des Ehrenwerten Lord Wir sind jetzt genau unter Erlass. dem äh, Unter der dem Spied Herold wird frei da Wir sind genau unter Unschuld der Stadt von einem Berater Lord bewiesen wurde. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf einen spielen. was gibt es denn da so schönes? Ah, eine Truhe, ich sehe eine Truhe Okay, ich werde schon ganz heiß Die Truhe lässt mir keine Ruhe Alter, wie der Wind hier gerade ins Zimmer bläst. Also, es ist die ganze Zeit auch in Real Life, nur am Pissen, ey. Jesper. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Ich wurde hergeführt. Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Okay. Zauber. Gut, aber die Folge ist an dieser Stelle vorbei. Mega geiler Cliffhanger. In der nächsten Folge schauen wir mal, was die Leute von uns wollen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.